In dieser Dunkelheit geschieht das Wunder aller Zeiten Alles einkommt mit sich selbst, um das Licht zu verbreiten Durch ich dich und mich auf Erden wird endlich Friede werden Wir finden neue Lösungen, erschaffen neue Welten Wir beginnen bei uns selbst, wo Liebe und Treue gelten Veränderung der Welt braucht Veränderung von uns Menschen Licht über uns Menschen, wir kämen zum Schöpfer um Wir lassen uns vereinen mit Gott der Verwarnung Wir folgen seiner Stimme als schau ja, und handeln als Einmal und Licht über uns Menschen, wir kämen zum Schöpfer um Wir lassen uns vereinen mit Gott der Verwarnung Wir folgen seiner Stimme als schau ja, und handeln als Einmal Um den Krieg zu beenden Wir sind doch Erben des Lebens Wir leben niemals vergebens In der Rechten sein Wort In der Linken die Einzeit Rufen wir den Feinden zu Eure Macht ist gebunden Ihr seid zu so leicht befunden Das sind eure letzten Stunden Furcht beeinflusst uns nicht mehr Furcht beeinflusst uns nicht mehr uns den Mut nicht rauben, wir lassen uns den Mut nicht rauben, weil wir Gott in uns vertrauen. Lichtes werde Licht über diesem letzten Kampf. Mit vereinten Herzen in Schluss und Willenskraft überwinden wir Barrieren. Der Endzeit verändern wir die Sphäre. In seiner Alma durch uns siegt und der Feind will.